Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Mining Simulator 2. Das 4. Juli-Event ist draußen. Für die, die es nicht wissen, der 4. Juli ist der Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten von Amerika. Also für Amerikaner was ganz Besonderes. Deswegen gibt es hier ein Event. Ich sammle jetzt erstmal hier meine täglichen Belohnungen ein. So, The Underworld. wo ich mir auch noch ab. Und dann sage ich euch gleich, was alles neu in diesem Event ist. Und ich sag euch jetzt schon mal vorab, alles, was das Event so mit sich bringt, fast alles, ist nur für zwei Wochen begrenzt. Dann ist es wieder weg. So, zuallererst gehen wir jetzt nach da hinten zu dem 4. Juli-Event. Ich finde das Design-Pot-hässlich, aber das sind halt die Farben von Amerika. Man hätte es schöner machen können. So, hier Factory und Raumfahrt. Oh, hier kann ich, glaube ich, wieder was einsammeln. Ja, ja. Okay, sehr gut. Hier schon was einsammeln, ist immer gut. Und hier gibt es jetzt einige Sachen, die wir machen können. Hier gibt es ein Free Gift in 12 Stunden und 16 Minuten. Weil in 12 Stunden und 16 Minuten, an dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, findet ein Feuerwerk statt. Ein Live-Feuerwerk hier in dem Spiel, um den 4. Juli zu feiern. Und das am 3. Juli. <lacht> und es gibt hier jetzt das Patriotic Egg in dem ziemlich gute Pets drin sein sollen, sowie Spins. Und jede Stunde kriegt man einen kostenlosen Spin. Ich habe aktuell null Spins. kann hier aber drei Spins beanspruchen. Jetzt habe ich drei Spins. Und in 16 Minuten kriege ich nochmal Spins. Also ich mache jetzt erstmal meinen ersten Spin und dann guck mal nach, was es so gibt. Und... Mach mich reich. Gut. 750 Gems ist immer gut. Dann der nächste Spin. Mach mich nochmal reich. Und... Ja! <lacht> das ist der Moment, wenn ihr drei Wünsche bei einem Genie habt und euch einfach zwei weitere Wünsche... Holt. Yeah. Ich habe zwei neue Spins bekommen. Ich bin wieder am Anfang. So, jetzt nochmal. Und ich kriege gut. Fünf Minuten Lucky Boost ist gar nicht so gut. Ein Spin benutze ich jetzt noch. Und da drin befinden sich ein ganz normaler lack Schade. Den letzten Spin hebe ich mir noch fürs Ende des Videos auf. Oder halt für später. Mit meinem Juwelenzauber. Gibt es hier ja irgendwas, was ich lohnen würde? Ich könnte mir ein bisschen was in Lack reinstecken. Und wenn wir hier sind, das Eck kostet mich dann auch wieder Gems. Und Gems kosten auch ein bisschen was. Ich würde sagen, ich öffne einfach mal ein paar Eggs. Wir gucken mal, was ich kriege. Obwohl, ich erst, öffne erstmal eins. Und ich kriege so ein Pad. Okay, wie stark ist ein, so ein gewöhnliches Pad aus diesem Eck? Erstmal den ganzen Bros vorbei. Halo Butterfly, bla bla bla. Können, ah nee, der wurde auto-deleted. Ich habe ja auto auf alles außer Episch. Ich mache mal Episch aus. Easy Legendaries aus? An? Ach so, dass ich auto-delete für Easy Legendaries anhabe. Eins in 185 Pad-Eiern wäre jetzt ein Easy Legendary. Ich habe zwei Boosts drin, aber wenn ich mir jetzt hier aus meinen Items noch so einen Lackboost reinhaue, dann ist es immer noch eins in 185. Uh, egal. Wir öffnen jetzt erstmal. Ich gucke, ob ich was Gutes bekomme. Gib mir was Episches. Das ist wieder Müll. Wird auto deleted. Ich würde aber gerne wissen, wie gut so ein Patriotic Doggy ist. Ja, das werden wir ja noch sehen. Aber ich ziehe immer nur Patriotic Doggies. Bei der 16... Da, ja, ich wollte schon sagen. So. Was für was für automatisch gelöscht? Ich habe das doch ausgemacht, oder? Episches aus. Ich hoffe, der Igel wurde jetzt nicht gelöscht hier. Ich glaube, der Igel wurde gelöscht. Ach, Mensch. Ach, Warum? Ich hatte auto liegt doch aus für episch. Okay, das ist ein Bug. Apropos Bug, die haben die Kamera wieder so gemacht, dass ich mich von vorne zeigen kann. Das war am Freitag anders. Da, konnten, da war die Kamera immer so, als ob man im schiff drin wäre. Was ich ein bisschen anstrengend fand. Dafür muss ich jetzt Sachen in die Luft jagen. Warte mal, ich werde dem Typen da den Boden unter den Füßen wegsprengen. Das hat er davon. Hahaha. <lacht> Ich werde ich werd ihn so wegsprengen. Ich werde ihn so wegsprengen. Tschüss, mein Freund. Er wird nie wieder rauskommen. Es sei denn, er drückt hier auf Oberfläche. Oh, jetzt buddelt er sich selbst nach unten. auf, Limonade aus meinen Zitronen zu machen. Was fällt dir überhaupt ein? Ich sehe gerade, aber er hat gar nicht äh, diese Omega-Nuke, die ich habe. Er hat ganz normales Dynamit. Wie lame ist das denn? Tja, jetzt bin ich immer der Vorreiter hier. Was willst du tun? Was willst du tun? Ich krieg die ganzen Blöcke und du nicht. Okay, einmal sprengen wir noch. Und jetzt buddel ich mich einfach runter. So, da wären wir Wisst ihr was, ich gehe hier in der Factory kurz ähm, Ich werde kurz ein bisschen Coins farmen Damit ich in der Factory mir nochmal Gems holen kann Weil ich möchte nicht all das Geld, das ich habe Für meinen Rebirth jetzt verschwenden Also gehe ich hier einfach mal runter So, einmal runter Das da mal mitnehmen, das bringt gutes Geld Und gutes Geld ist mein Geld Blubblub. Oh, mitnehmen Oh, mitnehmen Und das da auch mitnehmen Alles mitnehmen hier Meins Hehehe <lacht> Alles meins. Oh, uh, jetzt habe ich schon 500.000 Inventory Slots. Aber ich will ja 900 Billion zusammen zusammenbekommen, damit ich immerhin ein paar Gems dadurch erhalte. Oh Gott. Nein. Nein. Wie soll ich da jemals ankommen? Nein. Nein. Hier hat jemand anderes ein Loch gemacht. Okay. Nein, ich bin reingefallen. Okay. Hier ist eine Höhle. Die hat jemand leer gemacht. Na gut, ich würde mich hier noch ein bisschen runter... Oh, meins, meins, meins. Und ich würde sagen, das ist auch meins. Ja, das ist auch meins. Das ist auch, das ist auch. So, eine gute Kiste. Meint ihr, ich habe jetzt schon wieder zu viel gefarmt? Ich kann das immer nicht einschätzen, ob das zu viel ist oder nicht genug. Aber ich habe jetzt halt schon eine Menge abgebaut. Man muss sagen, Chromit habe ich aktuell gelockt, dass das nicht verkauft wird, weil um meiner Spitzhacke noch die letzte Verzauberung zu geben, brauche ich ein bisschen Chromit. Und ich will das nicht neu farben müssen, wenn ich mir die Verzauberung dann hole. Oh, zusammengebrochen. Okay, jetzt muss ich sowieso verkaufen gehen. Mal sehen, was bekomme ich? Ich bekomme nicht Genug. Nein! Ach nee. Okay, dann werde ich wohl. Dann werde ich wohl nochmal ein paar Eier öffnen hier. Will ich nicht. Will ich auch nicht. Gib mir Legendary. Ich warte einfach, bis die Mine da hinten offen ist. Und solange wird Auto-Deleted, das ist doch eine schöne Sicht. Und vielleicht ziehe ich einfach. Mh, vielleicht ziehe ich. Ja! Und oh, es wurde diesmal nicht auto-deleted. Endlich. Dankeschön. So, der Eagle. Wo haben wir den Eagle? Der Eagle ist ziemlich weit unten. Ach, ich habe Er wurde doch nicht Auto deleted 360? Bro, sowas brauche ich doch gar nicht. <lacht> Aber egal, wir sind hier für die Legendaries. Wir sind hier eigentlich, eigentlich sind wir hier für die Secrets. Aber ob ich es jetzt in der Aufnahme schaffe, ein Secret zu ziehen, ist eine andere Frage. Oh, da hinten die Mine ist wieder offen. Okay. Oh, noch ein Eagle. Sehr gut. Und dann gehe ich nochmal in die Crystal Cavern und buddel mich runter. Damit m, hier. So. Nein, ich werde hier ein Loch runter buddeln, damit die Leute mir nicht folgen. Haha. <lacht> oh, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Dann muss ich mich noch ein Stück runtergraben. So. So. Nein, meins, meins, meins, meins. Hui. Also wir wissen, eine Million, nee, zwei Millionen haben mir vorhin ungefähr 100.000 gebracht. Da ich jetzt nochmal so 150.000 brauche, muss sagen wir, wurde ich einfach, bis ich äh, 4 Millionen Inventory Space aufgebraucht habe. Das geht jetzt aber schneller als ich dachte. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nicht so weit unten bin und ich die Blöcke deswegen so schnell abbaue. Und die sind gar nicht so viel wert. Das ist natürlich auch ein Ding, ne? Ich kann es immer alles so schlecht einschätzen. Ich hätte gerne immer einen Taschenrechner dabei. Wie viel Geld würde ich bekommen, wenn ich jetzt verkaufe? Das könnt ihr doch gerne daneben schreiben. Naja. Ui. Ich glaube, die Orangen-Dinger, ich habe wieder vergessen, wie die heißen. Die werde ich bei mir auch locken. Weil die braucht man ja, um seine Pads zu verbessern. Um sie scheinen zu machen. Und die will ich ja auch nicht immer neu farben müssen, nur weil ich jetzt mal wieder ein Pad Shiny machen möchte. Also werde ich die locken. Falls ihr nicht wisst, wie man solche Sachen lockt und dass man sie behält, obwohl man verkauft. Augenblick, wenn ich rebirth'e, werden dann auch die gelockten Sachen weggemacht? Ich weiß es nicht. Egal, diese Kiste sammle ich ein. 20 Gems, nice. Okay, Leute, ich werde gleich ein Experiment mit euch machen. Und ich hoffe, das geht nicht schief. Ich werde bei dem Experiment dann vielleicht ein bisschen was verschwenden. Aber man muss auch mal Risiken eingehen, um herauszufinden, wie was ist. Aber erstmal mache ich diese Höhle hier leer. Oh yeah. Hier sind die Oh, danach. Ja, ich werde... Das wird sowas von reichen. Oh, das sieht nach einer guten Kiste aus. Keine Gems, aber drei einfache Kisten. Die können wir heute mit dem Video auch mal öffnen. Hä was ist denn jetzt passiert? Okay. Da oben komme ich gar nicht an, an die ganzen Sachen, die da an der Decke hängen. Hier komme ich noch an. Da hinten nicht. Aber die Höhle ist leer. Ich habe gar nicht vier Millionen. Ich wollte vier Millionen zusammensammeln. Na gut, dann buddel ich mich noch ein Stückchen nach unten. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon genug. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt schon genug habe. So, jetzt habe ich vier Millionen. Okay. Wenn ich jetzt auf Verkaufen gehe, aber zum Beispiel hier bei den Erzen meine Feuersplitter nicht verkaufen will, dann klicke ich die einfach an und gehe auf Sperre und dann werden die nicht mitverkauft. Jetzt gehe ich auf Verkaufen. So, kriege genug und wenn ihr in mein Inventar guckt, seht ihr, ich habe die Feuersplitter noch und ich habe mein Chromit noch, dass er auch gesperrt ist, aber die Feuersplitter werde ich jetzt trotzdem verkaufen, weil ich es kann. <lacht> dann laufe ich einmal zu der Factory hier hin. So, hier packe ich dann einmal meine 900 Milliarden rein für 250 Gems. Habe dann noch 100 Milliarden übrig und mir jetzt ein Wiedergebot und das hier steht, ich ich verliere alle Münzen, Werkzeuge und Rucksäcke bei der Wiedergeburt. Erz, das du verkaufst, ist nach der Wiedergeburt mehr wert wahrscheinlich. Und ich habe ja immer noch Chromit gesperrt und ich will wissen, ob ich das jetzt verliere. Also, ich hole mir den, den nächsten Rebirth, gucke in mein Inventar und sie sind weg. Okay, das ist echt schade. Aber die Rebirths bringen mir halt Gems und mit den Gems kann ich halt mehr Eier öffnen. Dementsprechend will ich eigentlich so viel Rebirthen. Ich gehe jetzt nochmal hier runter, springe dann auch nochmal in das Loch, das ich hier gebuddelt habe. Lass mich rein. Lass mich rein! Ey, als ob ich hier nicht rein kann, so. Ah oh nein, ich habe mich ja selbst verarscht, stimmt. wenn ich mich hier in Budde, dann fahre ich gleich in mein eigenes Loch. Genau, hier ist mein eigenes Loch. Hui. Dann buddle ich hier weiter. So, ich habe mich selbst outplayed. So, und ich glaube, wir sollten jetzt schon genug haben für den nächsten Rebirth. Es geht eigentlich ziemlich schnell. Rebirths Farben ist eigentlich eine ziemlich nice Methode, wenn man so weit ist wie ich, wenn man so eine gute Rebirth-Spitzhacke hat, um halt an viele Gems ranzukommen. Ich gehe jetzt wieder auf Verkaufen. So, dann habe ich 36 Billion, das reicht mehr als genug aus für den nächsten Rebirth. Und wir gucken einmal, ich habe aktuell 1000 Gems. Und jetzt habe ich 1200 Gems. Und so kann man halt ziemlich schnell Gems farmen, weil ich von Rebirth zu Rebirth halt ziemlich schnell vorankomme. Ich könnte jetzt theoretisch hier einfach straight up runtergraben. Erze mitnehmen, damit es ein bisschen schneller geht. Erz mitnehmen, damit es ein bisschen schneller geht. Erz mitnehmen, damit es ein bisschen schneller geht. Und natürlich Erz mitnehmen, damit es ein bisschen schneller geht. Und ich glaube, ich habe jetzt sogar schon wieder genug für den nächsten Rebirth. Das heißt... Ich lasse es einfach drauf ankommen, ich gehe auf verkaufen, dann verkaufe ich, Rebirth, kaufen, ja. Und ich kriege nochmal 150 Gems dazu. Die ganze Zeit, so farme ich halt meine Gems. Ist halt nur blöd, wenn man halt schon Sachen hat, die man beim Rebirth verlieren würde. Schade, dass es das nicht anders geht. Aber ich werde jetzt nochmal hier ein paar Eggs öffnen und ich lasse das einfach mal durchlaufen und wir gucken, ob dabei was rumkommt. Da steht einer aus 185 Pets. ist zumindest das seichte Legendary. Und das will ich haben. ja wohl nicht so viel verlangt sein. Also gönn jetzt übrigens 185 mal 3 Gems sind 555 Gems, die wir ausgeben müssten, um theoretisch einen so einen Legendary zu bekommen. 555 Gems. Davon habe ich das Doppelte. Das heißt, ich kriege das heute hin. Wenn nicht, dann wäre das richtiger bra Moment, aber ein Legendary will ich heute ziehen. Also ziehen wir einfach weiter. Oh, ein Eagle. Und dann kommen wieder die etlichen Patriotic Doggies. Aber ich will nicht Doggy. Oh, ich habe gerade zwei Eagles hintereinander bekommen. Das ist auch cool. Oh! Ich habe einen Shiny-Patriotic-Doggy bekommen und er wurde auto -deleted. Ach Mensch. Naja. Oh, noch einen bekommen. Cool. <lacht> Danke. Aha. Aber ich finde der Hedge-Effekt, also wie das Ei sich bewegt, das ist alles ziemlich cool animiert in dem Spiel. Wie ich schon in meinem ersten Mining-Simulator-Video gesagt habe, allein dafür hat es sich gelohnt, seine Robux zu verschwenden. Ah, ja, und normaler Igel. Okay. Ich hoffe ja noch auf einen Shiny-Igel. Aber auch normale Igel sind gut, die kann ich dann der Shiny machen. Und immer noch normal. Oh, oh! Parade Cube, warte, was ist das? Parade Cube. Gib mir, zeig mir, zeig mir, was habe ich gezogen? Ich habe ihn. Ich habe nur knapp 200 bis 300 Gems ausgegeben, oder? Ich habe nicht mal alle ausgeben müssen. Das ist nice. Okay, wie stark ist der Parade Cube? Er ist scheinbar nicht stärker als meine Chroma Wisps. Okay. Aber stärker als die Eagles. Ihr seht, ich habe ein paar Eagles gezogen. Hier, der Parade Cube hat 910 Stärke. Standardmäßig. 510 für die Space Coins. Und bringt mir einen 175-fachen abbaugeschwindigkeits Okay. Also er ist immer noch schwächer als die Bras. Das ist schon ein Bra-Moment, Wenn der selbst schwächer ist. Aber es ist halt der schlechte Legendary. Es gibt noch die guten Legendaries. Aber hier steht 4000x. 4000x, dafür habe ich gar nicht genug Gems. Naja, vielleicht werde ich das in einem Livestream noch machen. Ich gehe auf jeden Fall hier erstmal auf meine Items. Und dann öffnen wir für dieses Video jetzt ein paar einfache Kisten. Nicht alle, aber ein paar. Und ich möchte mich endlich mal ein paar coole Sachen hier rausziehen. Vielleicht kriege ich hier mal... Ja! Ah, den finde ich nicht so cool. Und ich kriege Ozeanisch. Wow. Ja, ich öffne den nächsten. Ich will einfach nur was, was halbwegs cool aussieht. Das ist halt echt eine Farbe, die gefällt mir nicht wirklich. Auch wenn es episch ist. So. Oh, weiß, grün, Zyan. Züren, gib mir Züren. Nein, ich will das. Oh, ich will auch nicht das. Okay, noch eine von den normalen Kisten. Und vielleicht trade ich die anderen ja mal in einem Livestream weg oder so. Oh, ihr yeah, Download finde ich schön, aber hatte ich schon. Also, ich werde jetzt noch ein paar exotische Kisten öffnen. Hier wird da dann wohl ein bisschen was Besseres drin sein. Ah, ja, die sehen schon besser aus. Auch viele gewöhnlich. Selten ge Oh, nee, warum? Warum? Warum kriege ich so einen Blumenmuster? Muss das wirklich sein? Okay, eine noch. Eine noch. Und jetzt gib mir was Keiles. Ich habe da jetzt schon ein paar coole Skins gesehen, aber ich glaube, ich kriege sie mal wieder nicht. Oh, tropisch gefällt mir sehr. Qualle ist so, naja. Okay, was ich mit den anderen Kisten machen soll, schreibt es mir aber in die Kommentare. Vielleicht verschenke ich die, vielleicht öffne ich die in einem Livestream oder in einem anderen Video, könnt ihr sagen. Ich würde sagen, geometrisch rüste ich einfach mal für meinen Rucksack aus und für mein Tool. So, das sieht doch ganz cool aus auf meinem Tool hier, so mit geometrisch. Sache bei meinem Rucksack ist ja immer... Ich kann ja bei Ausrüstung... Ich habe ja eigentlich immer diesen Infinity-Rucksack. Ich habe auch das kleine Fass. Naja. Und die Omega Nuke, davon habe ich eine 950? Ich dachte, davon habe ich unendlich. Na gut. Ah, guck mal, hier ist sogar dieses Muster drin. Das sieht sogar ziemlich gut aus auf diesem Rucksack. Das gefällt mir. Ich dachte, da wäre nie ein Muster drauf gewesen. Aber Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und... Ciao!